Hallo, Lieben. und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video, Marokko, Agadir, sage ich nur, Food Hall. Wir sind hier in der Food Hall, wir arbeiten uns jetzt vor, marokkanischer Markt, ein bisschen gucken und zum Schluss Food Hall. In Marokko traditionelle Gerichte, Tagine, Fisch, Hähnchen, alles am Start, ganz kranke Sachen. Viel Spaß beim Video, Denkt 50 Euro Gutschein, random in den Kommentaren, irgendwas pinne ich an. Jetzt geht's los, erst mal ein bisschen Markt, dann geht's zur Food Hall, lasst euch berieseln von den Eindrücken äh, in Marokko, bis gleich. We want to go to the market, the traditional market. Okay, <lacht> Morocco. Yes, yes, yes, yes. I have to look to my Notices. Und nicht, dass ihr euch wundert, Leute, dass ich so schmierig aussehe. Ich bin eingefettet mit Kokosnussöl, damit ich keinen Sonnenbrand kriege. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe drei Tage nicht geduscht. Der Bruno Mann ist auch dabei, muss ich sagen, dazu. Sonst Frauchen ich ihn auch. Die Nanny. Die Nanny, ja. Wir wollten eigentlich ein großes Taxi extra, jetzt kriegen wir das hier. Wir nehmen andere Schatz. Er sagt schon, I think it don't fit it. Hab ich das richtig gesagt? Don't fit? Das kam von ganz tief unten, Mann. Ich glaube, das war richtig gesagt. Don't fit. Best Driver. Hallo. Was denkst du? Was erwartet uns auf dem Suppmarkt? Big Soup. Big Soup. Okay. Ja, ja, Was erwartet uns? Nein? No, no? Okay. Okay. Hallo, wir kennen dich sogar in Marokko. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, man. <lacht> MacGyver from Morocco. Jetzt nehme ich euch mit auf die schöne Fahrt zum Zug. Der ist Zug, der traditionelle Markt. Du willst ein bisschen französisch? Uh, ah, nein. No, no französisch. No, no arabisch. N uh, a little bit arabisch. Mashallah. Mashallah, alhamdulillah. Inshallah. Unser Hotel ist scheiße, man fressen schmeckt scheiße, Hotelzimmer, oh so lala, Matratzen nicht so gut. Ich habe überlegt, ob ich auch Hoteltester werde, so ein Kritiker. Demnächst gibt es eine Europatour, muss man dazu sagen, da wird schöne Videos geben. Schreibt auch schon mal rein, wo es hingehen soll, was ihr sehen wollt an, an Essen, so denkt an 50 Euro Gutschein, bam, an irgendjemand einfach so. Can you uns rauslassen hier? Yeah. Ja. Oh, hier, hier, please. Hier. So, also wir sind am Start jetzt. Da ist sozusagen der Hauptteil. Da hinten sieht das Arm aus. <lacht> das war vielleicht dumm. Vergiss, was ich gesagt habe. Mann, das hat keinen Sinn gemacht. Das ist das Kleid, Leute. Das hat meine Freundin erst jetzt meiner Schwangerschaft angehabt. Äh, da habe ich mein Lieblingsfoto von meiner Freundin. Ich blende das mal hier kurz ein. Ich habe meiner Freundin versprochen, Zara shoppen auf meinen Nacken und ich mache ein Livestream bei Twitch. Und denkt dran, bei Twitch auch gerne ein Abo dalassen, Leute. Hier, da haben wir auch bald 60.000 Abonnenten erreicht. So, jetzt wird hier irgendwas traditional gepresst. Okay, for you. Okay, 20 von dieser Währung sind umgerechnet 2 Euro. Und er wollte halt 30 Cent dafür haben, so, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Ich versteh kein Wort. Er haut das da irgendwo rein. Thank you, thank you. Zuckerrohr und Einen nur mit Zuckerrohr und einen so wie du, wie du machst mit Orange und Ingwer und so. Das schmeckt ja geil, Mann. Irgendwas Süßes hat er da reingetan. Zuckerwasser vielleicht, ja? Ganz süß nochmal. Nochmal zusätzlich auf Süßspeise irgendwie angelehnt. Oh, auf dem Zunge so ein bisschen. Aua. Einfach mega süß, Leute. Ich glaub, das macht keinen Sinn, nur Zuckerrohr. Das wird einfach nur süß sein. Schmeckt aber trotzdem geil irgendwie. Wer auf Softdrink steht, so richtig süß einfach. Natürlich nicht wie Cola, aber mindestens genauso süß. Da bist du befriedigt oh, erstmal. Zucker. Ohne Zuckerrohr, ja? No Zitrone, no irgendwas. So sweet. Und dann kriegen ich einen Zuckerschock, wenn ich es komplett trinke. Guter Einstieg, Leute. Hier geht's los jetzt. Mmh, Sieht zwar verlockend aus, aber ich will mich nicht direkt am Anfang jetzt schon mit Brot vollfressen. Geile Orangen, Leute, mit Blättern oben dran. Das heißt frisch. Jetzt Fachwissen von Holle mal wieder, wenn ihr Blatt-Clementino oder so kriegt. Die Blätter gehen durch Reifegassen, Also wenn die reif und frisch mit guten Blättern in Deutschland ankommen, dann sind sie wirklich frisch. wow. Oh, wow. wow. <lacht> hm. Geil. Also ich bin auch Orangenexperte, sehr leckere Orange, ne? ist nicht die Beste meines Lebens, aber um so eine leckere Orange zu kriegen, musst du erstmal auswählen in Deutschland, da zehn Stück und du kriegst irgendwie acht, die, die schlechter sind. Ja. Tee? Es ist Tradition? Ja. Okay, one tea. Ja, er hat mich überredet. Ich habe lange keinen Tee mehr getrunken. Oh, der Koffein, das Koffein da drin. Oh, gleich wieder Bewusstseinsveränderung. Tradition, sagt er. Peppermint drink mit Zitronenmelisse. Oh, geil, Mann, ich dachte schwarzen Tee. Peppermint, Zitronenmelisse, in Stevia In ah. Sahara-Tee. Okay. Oh. I take one of this, yes? Johannesbrot. Ich liebe die Dinger. Voll süß, daraus wird dieses Johannesbrot-Kernmehl gewonnen. Die machen Süßspeisen teilweise raus, in Portugal zumindest, das weiß ich. Kerne muss man ausspucken. Davon habe ich mir, ich euch, aus Portugal, im Koffer, eine ganze Aldi-Tüte von mitgenommen. Portugal war gute Zeit. Nice. Stevia drin so Süße mega und die Blätter. Kauf keinen kein weißes Pulver Stevia oder so das ist Müll. Wenn dann gemahlene Blätter oder das, sehr guter Shit. Echt richtig leckerer Tee. Sweet, nice Aroma, nature. Could drink it every day. Oh. Hey Mimi, little, little cat. Small tea, one packet tea, mix. No, no, no, no. Er gibt mir mit, er kann nicht anders, er kann nicht anders. Stevia. Ja? Er wollte kein Trinkgeld, er wollte 5 Euro geben, umgerechnet er will nur 1,30 Euro haben. Das ist 20 Euro. okay. Ach, 30 Euro. 19 Dia. Ah, 90 Dia. Okay, ich wurde doch abgezogen. Aber ich gebe gerne Scheiß So, wir from Morocco. Could I taste one or two? Test jetzt Testet. für euch auf Risikobasis. Okay, hey, übertrieben salzig. Und wenn du ein Mann bist, ist es so ganz. Einfach nur Salz, pur salzig. ich euch. Oh, oh, <lacht> Schluck auf. Oh. Kann man sich geben. Ist für mich aber nicht special, sag ich euch ehrlich. Wenn man beim Türken in Deutschland hingestrebt, genauso gut ist. Ich nehme einfach jetzt mal hier eine Dattel. Gehen durch. Gehen durch, Mann. Aber jetzt nicht ausöffentlich, ne, Schatz? Ich muss sagen zu euch, ne, ich esse sehr viele Datteln. türkischen Laden, Biomarkt, sonst wo. Hier sind in Ordnung, aber deutlich besser schon gegessen. Wirklich, wo du denkst, du hast Saft im Mund, so eine Datteln. Bis hier, wo du denkst, das wird flüssig. Mit Aroma, dass du denkst, du hast Karamell im Mund. Das ist hier in Ordnung, aber da haben wir letztens am Stand auch schon besser gegessen. Ich bin mal hier ein bisschen um meine Freundin rum. Kriegt sie irgendwann noch zu sehen, denke ich. Wir sind gerade ein bisschen in der Diskussion, ob wir die Bombe platzen lassen. Ja, wir müssen uns durchfighten zu den Köstlichkeiten jetzt. Ich gebe Ihnen den Gefallen, den will ich mir unbedingt zeigen. Das ist hier irgendwas... Eukalyptus. Eukalyptus. Hot water? But I don't die when I drink it, Ja, yeah? <lacht> No, no, good, good, good. Ah. Smells good. How are you? How are you? I need good food. food? Yes. Good food. Traditional food. Yes. Ich werde mir jetzt offene Arme empfangen. Oh, das sieht schon nach einem selbstgemachten Spieß aus, Döner-like. Der gibt mir erstmal direkt auf den Teller, geil. Schön weich, nicht zu überwürst. Mmh. Jetzt gibt es tagine 3,50 kosten Shabama. Nee, 3 Euro und äh, 3,50 Tagine, umgerechnet in Euro. Jetzt sag ich mal, unter uns, das, das Fleisch war in Ordnung. Hat mir ein bisschen Würze gefehlt, muss ich jetzt einfach mal als Kritiker auch sagen. Aber guck mal, Shabama habe ich einen Vergleich aus Deutschland. Natürlich auch, wie das Shabama hier jetzt schmeckt. Und Tagine. Kommt aus dem Römertopf sagt meine Freundin gerade. Werden wir uns geben, werden wir genießen oder auch nicht. Inzwischen auch echt ein Essen, was ich richtig gerne in Deutschland esse und auch viel tatsächlich. Für mich irgendwie so komplett Feeling. Brot, Fleisch, Soße und auch echt Gute gegessen in Deutschland schon. Ganz anderes Feeling als in Deutschland. Erinnert mich beinahe an eine Fastfood-Kette. Fade. Das hinten ist wie am Spieß auch leider nicht genug gewürzt. Ja, jetzt kommt das aber. Aber das Fleisch grad schön knusprig und durch diese Röster rum und so. Hat schon bis eben reingekickt, aber im Großen und Ganzen vom Schamama nicht so begeistert, aber trotzdem noch in Ordnung. Fünf und zehn Punkten würde ich jetzt geben. Schärfe ist teilweise wie so, oh, ich will nicht, aber ich muss. Wisst ihr, irgendwie gibt das einen Kick. Von allem etwas. Oliven, Zitrone ist da noch mit drin. Das Gemüse auch noch mal kurz. Richtig süß. Die beste Karotte meines Lebens, weil ich nicht, wie wir das gemacht haben. Ehrlich nicht. Jetzt kommst du mit dem Hinten. Bitte enttäusch mich nicht, Baby. Das ist geil, weil die haben das anscheinend mit dieser Zitrone gekocht. Das ist so richtig schön durchgezogen. Nicht aufdringlich zitronig, natürlich zitronig. Richtig geil, Mann. Ein das ein Gericht für mich, Augen schließen und reinfühlen. Und das liebe ich, bisher. ihr, ja. schön butterzart das Hähnchen. Eine ganz spezielle Konsistenz, weiß nicht, wie die das gemacht haben. Kenne ich nicht vom Hähnchen. Jetzt kommen wir jetzt zu der richtigen mageren Hähnchenbrust. Versuche euch diesen Biss zu beschreiben. Das war echt, habe ich noch nie gehabt. Ihr habt ganz mageres, hartes Fleisch und wartet trotzdem noch auf den Biss, weil irgendwo hat es ja natürlich noch. Ein bisschen, der fehlt komplett. Das hat mal irgendwas vom Fleisch entfernt. und hätte nur... Keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Ich sollte da aufhören damit. So ein bisschen, als wenn du auf einer zerkochten Aubergine rumbeißt. Nur halt ein bisschen fester noch. So. Sehr rundes Gericht. Gib mir 8 von 10. Gucken wir mal weiter, ob wir noch irgendwas köstliches finden. Sehr geile Momente beim Essen gab. Muss man einfach so sagen. Aber so, um noch eine bessere Bewertung zu kriegen, muss das ganze Gericht zu 100% stimmig sein. Und ich habe, wenn dann an ein, zwei Stellen gelangt, wo dann doch eher, ja, triffst die Hähnchenbrust, Sagen wir mal so. Das es war nicht so 100% das Gericht top und deshalb in Anfang kriegt nur nach von 10. Ja, ja, hey, so nette leute nur hier freundlich alle du gehst nicht vorbei rempelt jemand halb an und alle so ein zuvorkommende so art so bisschen nicht so äh, was willst du so ein auf den sondern alle richtig freundlich und ja, strahlen wärme aus sagen wir mal so Anderthalb Hektar groß, sagt meine Freundin, ist das hier. Tagin heißt das, glaube ich. Da Wenn ich mir nochmal ins Ballern. Das ist Tajin-Nationalgericht hier, ne? Anscheinend, ne? Ja, aber da kannst du ja verschiedenes drin essen. Ja, ja. Alles wird halt in so einem Dingern gebacken. Überall gibt es Tagine. So, ich habe jetzt nochmal gegoogelt. Absolutes Nationalgericht hier. Ja. Hätte ich auch mal vorher gucken können. Tagin in Marokko. Oh ja. Das frisch gebackene Brot werde ich ja auch mal testen. Das ist süßig, ja? So ein bisschen wie, kennst du diese Ringe? Die Ringe vom Türken. Wie heißen die nochmal? Aber nicht ganz so süß liebe Brot. Brot ist so einfach ihr? Überall hat es einen anderen Charakter. Gefühlt ist alles einfach nur Mehl, Wasser. Aber sie schaffen es, dass jedes Brot anders schmeckt. Dieses Feeling hier auch Markt, auch mit den ganzen Geräuschen, den Leuten. Einfach geil hier zu essen, geil hier zu sein. Ich muss euch auch noch mal einen Kuss aussprechen. Ihr seid die heftigste Community. Mein Cutter sagt jedes Mal, auch wenn er die Kommentare liest, der ist aber verwundert, nichts Negatives. Im Vergleich zu anderen YouTubern, nur positiv Dafür auf jeden Fall dicken Kuss nochmal an euch. Er sagt immer, wenn es dir schlecht geht, liest es einfach Kommentare. Hat er recht. Guckt einfach mal an. Oh, oh, oh, heiß. <lacht> so mega heiß kocht halt noch. Ne? Ich trau mich gar nicht richtig zu probieren. Muss man auch mal eingestehen, ich bin kein Fischexpert überhaupt nicht. Ich würde jetzt auch nicht rausschmecken können, welcher Fisch das ist und die Verständigung langt nicht ganz. Dass ich gesagt habe, was ich möchte genau oder dass er das gepeilt hat, riecht sehr tomatig. Jetzt weiß ich auch, wie ich es beschreiben kann für das Hähnchen, das Gleiche auch hier beim Fisch. Das Ding ist, das hört sich jetzt nicht appetitlich an, aber es ist nicht wirklich mehr, als wäre es ein Stück Fleisch, sondern als wäre es Brei quasi. Dickerer Brei, so zart Und ich weiß nicht, was sie damit genau machen, ob das dieser Tontopf das ist, diese Technik. Ich glaube, ich habe noch nie so zarten Fisch gegessen. Ganz vorsichtig, ganz klein bisschen von dem Schafen. Nicht, dass ich wieder Glück aufkriege. Kennt ihr diese fruchtige Schärfe, als würdet ihr theoretisch auf irgendein Obst beißen und habt diese Schärfe dazu. Ich komme nicht klar, wenn ich das nicht genau beschreiben kann. Eine Mischung aus Brei und fester Konsistenz irgendwie. So genau so mittelding. Ganz verrückt. Auch hier wieder Zitrone dabei, komplett gekocht mit Schale. Werde ich mir merken. Du kriegst die Zitrone auf eine ganz andere Weise ins Essen. Ganz anders. Ich wollte gerade sagen viel geiler, je nachdem wie man es haben will. Aber geile Art zu kochen. Richtig geil. <lacht> You have to taste this, a absolutely good, oui. best one. Ah. Verstanden. I speak a little bit French, but I forgot all. <lacht> Gar nicht mal doll gewürzt oder so, wisst ihr? Das trumpft einfach durch die Zartheit. Man muss ja auch sagen, ich meckere oft, weil fehlt der Wumms. Hier brauchst du keinen Wumms. Das ist einfach natürlich, einfach mal Impulsgewürze, mal so ein kleiner Seitenhieb, oh, einfach so zart. So lecker, dieser Fisch pur. Wenn ihr hier seid auf dem Markt, Marokko, Agadir, Halle 7 und hier direkt am Eingang, Leute. Kann man das Street Food nennen? Das kann man beinahe schon Street Food nennen, ne? oh, Das ist Street Food, Leute. noch ein Hauch von Olive reingezogen, der Geschmack in hier den Fisch, also das ist Welt. Das kriegt von mir wirklich eine 9,5. Das kriegt 9,5 von mir. Spiel mit Schärfe hier unten. Versteckt sich noch ganz viel Geschmack. Das kriegst du so zu Hause nicht hin. Scheiße auf das andere Tajin gerade. Was war für die Touristen in einer anderen Halle? Das hier ist richtig traditionelles Tajin, Mann. Hast du wieder so eine liebliche Note, als wäre da ein Stück Butter drin. Puls von Gewürzen, die du nicht deuten kannst. Welt, Leute. 9,5. Richtig freue ich mich, das gegessen zu haben gerade. Richtig freue ich mich. Also langsam werde ich echt ein bisschen satt. Ärgerlich, dass ich hier nicht vorher war. So eine Scheiße, Mann. Hier gibt es noch richtig viel. Butter. Richtig knusprig, fischig, lecker. Oh. Wow! <lacht> ja, die Box! Also, die haben mir gerade einen 20 gewechselt. Ich wollte viel zu viel zahlen. Und die haben mir den Rest wiedergegeben. Die hätten mich auch abziehen können. Der jetzt nicht so viel, ne? aber ist ehrlich. Wir haben hier von allem noch mal etwas. Ich filme da noch mal rauf. Richtig geil, dieser frittierte Kram. Ja. Geil. Er ja, zeigt mir gerade, wie man das isst. Habt ihr gesehen? Ah, ist heiß, heiß. Aber das Außen war auch lecker. Perfekt. Ich sage euch ehrlich, mit Kruste fand ich aber besser. Also, ich würde das so essen. Rein, Schön liebliche Salznote dabei. Dieses Knusprige vom Frittierten, Mir egal wie das hier essen die Leute. Ich dachte, das wäre der scharfe Zeug von eben, vom Stand, Aber er ist so eine Suppe in der Art. Das ist auch noch mal was anderes. Muss ich aufpassen mit den Gräten. Ich weiß nicht, warum man das abgepult hat. Einfacher zu essen, aber diese Kruste außen. Ich snack sogar die Gräten mit hier. Wirklich basic eigentlich. Einfach frittiert, leichte Salznote, lieblich, schöner Fischgeschmack. Knusprig aber, mega. Gucken was wir noch so finden. Oh, oh, oh. so, so, so, so. oh. oh. Den gegrillten Fisch will ich noch einmal essen. Dann muss das sagen für das Video. Could I taste one of this? Oh, Danke schön. Also, den muss ich mir noch geben. Einen hat er mir noch rausgegeben aus seinem Repertoire. Hat er anscheinend grobes Meersalz drauf gemacht. Ich hab gerade mit den Sizzle Brothers noch mal drüber geredet, ist ja so, weil Salz ist oft, weshalb wenn das auch anders im Mund vorkommt, die Konsistenz einfach. Und diese Salzbrocken oben drauf machen gleich ganz anderes Feeling. Zerläuft dir im Mund, als hätten die da noch mal extra Flüssigkeit reingespritzt. Das ist so richtig schön saftig ist. Irgendwie leichte Säure ist da noch am Start. Einen Snack, Mann. So, wir sind durch vom Video, Leute. Hier in der Foodhalle in Marokko Agadir. Ich danke euch fürs dabei sein. Denkt dran, ich habe vor, wirklich mehr Sachen im Ausland zu machen. Da muss natürlich knallen. Das heißt, ihr müsst den Daumen oben glühen lassen. Kommentare da lassen. Ein Abo, das Video teilen. Dann geht das viral. Und dann will ich natürlich auch, dass euch das Bock bringt, sowas im Ausland und werde das öfter machen. Werde ich auch so. <lacht> Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Auch wenn das Video nicht gut ankommt, scheiß drauf. Aber würde mich natürlich freuen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Kuss an alle, geht raus und bis zum nächsten Mal. I <laughs> you